Viele Flüchtlinge auf den Boden, trotzdem wenig Medienberichterstattung. Wenig Berichterstattung führt zu weniger Spenden. Das Thema wird nicht mehr aktuell, ist aber aktueller denn je. Die Menschen haben keinerlei Hoffnung, in ihre Länder zurückzukehren. Die weltweite News über Terror schaden diesen unschuldigen Menschen, Großzahl davon Kinder. Wem spielt sich die Situation in vielen Camps zu? Die Finanzreserven vieler auch großen Organisationen sind aufgebraucht, da sie nicht mit so langer Einsetzung gerechnet haben. Immer wieder müssen kleine Organisationen wie Bodape in die Lücke springen. So zum Beispiel, wenn es zu wenig windelt. Babykleider, Babynahrung hat, wenn es zu wenig Wasser hat. Deswegen sind wir unendlich dankbar, wenn sie gerade jetzt an uns denken und uns in dieser Verspenden schwierigen Zeit unterstützen. Musik